Hallo und willkommen hier zum großen Preis von Silverstone. Hier erstmal meine schnelle Runde auf dieser Strecke. Ähm, ja, wir sind in Q1, ich fahre mit dem Softreifen, dem weißen Reifen des Rennens, des Rennwochenendes. Und das wird auch das einzige mal sein, dass der Soft der weiße Reifen ist, weil es gibt keine andere Strecke, die einen härteren äh, Pool an Reifen hat als Silverstone. Ja, und ich weiß nicht wann das Video kommt, aber... Ähm, ich fahre jetzt in der F1 Sports League mit, fahre da meine Rennen, sogar bald für ein Team. Ähm also ich fahre, bin schon länger dabei, aber das erste Rennen kam halt dabei, kam, kam jetzt und ähm in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Rennen. Ich, ist sicherlich ganz gut geworden, war ein cooles Rennen. Und ja, okay, das war jetzt nicht so schön die schnellste Runde, also ich bin nicht stolz auf Silverstone, ich, ich kann die Strecke überhaupt nicht, liegt mir gar nicht seit 2017 ist es besser geworden aber davor grottig bin ich da unterwegs Ja, ich werde jetzt versuchen die Karriere regelmäßiger zu bringen wie gesagt durch den etwas angepassten Schnittstil sollte das hoffentlich möglich sein und hier komme ich noch mal weit raus also ja nicht so toll dementsprechend bin ich auch weit hinten trotz dass ich es abgekürzt habe es ist nur eine 1.27.9 und das ist jetzt nicht allzu gut, muss man leider so sagen. Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der 1 weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem kleinen alfa romeo -Presse. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert, denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Ein Co-Kommentator für das heutige Rennen ist Stefan Römer. Reden wir über den Eismar. Wie alle Fahrer auf dem Land haben wir natürlich die eigene aber der Schritt in Richtung Formel 1 ist höher als bei allen anderen Rennserien. Und die Erwartungen sind schon am Anfang sehr, sehr hoch. Und das ist etwas, was die Karriere von so manchem Fahrer vorzeitig beendet hat. Dass sich der Schritt zur Formel 1 einfach als viel zu groß erweist. Aber ich denke, im vorliegenden Fall machen sie wirklich eine gute Arbeit. Und das Risiko, dass das Team mit der Verpflichtung eingegangen ist, zahlt sich langsam aus. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben steht Sebastian Fett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Bottas, Verstappen, Kevin Magnussen und Sainz Junior. Leclerc, Perez, Ricardo und Kimi Raikkonen, Rojan, Alonso. Eismann und Hülkende. Gasly, Hartley, Sergei Sirotkin und Stoffel von Dor. er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Jetzt wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Strecke zu starten. Ja, da sind wir. Ich starte von 13. Eigentlich müsste ich von 15 starten, weil ich in Q2 meine Teile wechseln musste, weil die ja vor leider.. Ähm ja, schon so kaputt waren, dass ich das Rennen nicht mehr geschafft hätte und ich habe es leider im Training vergessen, darum ist es leider so, jetzt und ich musste dann das Q2 aussetzen. Ja, ich fand 1 Stop, ähm, das ist gut möglich hier mit den zwei weißen Reifen, in Soft und im Medium, ist das denke ich absolut kein Problem hier auf der Strecke. Ja, neues Update haben wir auch bekommen, die Energierückgewinnung wurde verbessert, das Lager wir können jetzt auf jeden Fall besser mit dem ERS haushalten die Motorleistung, also beziehungsweise die verbesserte Zündkerze ist leider gescheitert aber immerhin haben wir etwas mehr Leistung, das ist eigentlich schon mal ganz gut ja bei den Teams wir haben einen leichten Vorsprung nach vorne gemacht aber nicht so krass ähm Torosso auch ein neues Upgrade und äh sind ja ganz ganz nah dran an, Sau äh, an Renault Haas hat auch ein Upgrade gebracht und ja Ferrari und Red Bull, äh, Mercedes und Red Bull setzen auch nochmal einen nach. Und ja, es ist sehr, sehr eng vorne bei den drei Top Teams, aber auch bei uns. Wobei wir uns inzwischen erst lösen konnten vom restlichen Feld. Von der Motorleistung, von der Gesamtleistung, ja. So, und der große Preis: die Lichter gehen an und es geht los hier. Ein relativ, ja, bescheidenen Stab, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Respin hatte ich da. Und da hatte ich hier noch so einen richtig üblen Leck, der mich einfach so irritiert hat. Und darum bin ich dann sehr langsam durch die Kurve gefahren. Hat zum Glück keinen Platz gekostet. Dann hier Grosjean, äh, ja Grosjean und Alonso überholt. Und dann hier überraschenderweise noch Riccardo, aber auch, ähm, den Ferrari von Raikönen. Also es war überraschend, dass ich da überhaupt so durchgepasst habe. Ich habe damit nicht gerechnet, aber Ricardo will es versuchen dagegen zu halten hier im Mittelsektor der Strecke, hier ist er innen, da vorne kämpfen Leclerc, unser Teamkollege gegen Sainz und Perez und Ricardo konnte sich die Position wieder zurückerobern, da direkt hinter uns, wir sind jetzt schon in den Punkten und jetzt hier auf der Anfahrt zu, ähm, oh, mir fällt gerade der Name nicht ein, Kops, ne Kops ist es Kops, ja, ähm, Leider nichts geworden, da konnte man einfach eh nicht überholen. Das war einfach nicht möglich. Und hier komme ich sehr, sehr weit raus. Kimi Raikön ist direkt an uns dran. Und ich komme gerade noch so vor ihm. Bin gerade noch so vor ihm. Aber er kann jetzt natürlich auf der Gerade überholen. Ich gehe in die Verteidigungsposition über. Aber Raikön macht keinen Anstand und lässt mich ziehen. So, Leclerc kämpft wieder ordentlich. Da kommt Perez. der will mit ihm kämpfen hier in Sektor 1. Ich kann dadurch, dass Ricardo so gut aufgehalten wird, an Seins. Äh, dass Ricardo durch Seins aufgehalten wird, kann ich an Ricardo mehr oder weniger versuchen vorbeizukommen. Jetzt bin ich hier außen, dieselbe Position, wie Ricardo sie eben hatte, aber. Ja, Ricardo kommt vor mir raus. Und jetzt nehme ich hier in Sektor 2 die Innenbahn. Ricardo scheint sich verbremst zu haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Leclerc fällt auf Platz 7 zurück. Hat sich leider nicht gegen Paris weiterhin durchsetzen können. Aber wir haben Daniel Ricardo hinter uns gehalten. Beziehungsweise er kommt jetzt genauso wie wir letzte Runde hier auf Anfahrt zu Cops ähm, an uns ran. Aber er lässt es und versucht es gar nicht erst, weil er weiß das macht keinen Sinn in der Kurve anzugreifen. Eine Runde später wir sind jetzt schon oh mein Gott! Ein bisschen weg von Science und leider machen wir einen Fehler. Ricardo und auch Kimi rei -Können, können uns vorbeiziehen und Grosjean kann eventuell auch noch vorbei sind der ist und der zieht an uns vorbei wie sonst was dann können wir verteidigen, indem wir Dive Bomben oder berühren wir uns mit Grosjean und dadurch komme ich irgendwie noch vor ihn wieder äh, aus der Kurve hinaus ja und jetzt sind hier Verstappen und seien sie hier zu zweit durch Kopf fahren, das hätte auch echt, echt schief gehen können ich weiß nicht, was mit Verstappen passiert das ist, der ist irgendwie, der hat irgendwie Probleme, ich. ich weiß nicht wieso, ich glaube der hat irgendwie Probleme am Auto, das könnte sein, weil er war noch nicht an der Box und dadurch kann ich jetzt an Seins ran und auch an Verstappen komme ich hier vorbei mit der ein Doppelüberholmanöver hier auf der Hangar Straight, ein super Überholmanöver hier, also ganz ganz grandios. So, in Runde 11. Hier komme ich ein bisschen weit raus und gehe dann in die Box für meinen ersten Stop und meinen einzigen Stop. Ist relaxed wieder, das tut mir leid. Ähm, für Auf die Mediums geht es. Hamilton, der einzige, der schon auf Mediums ist. Also alle anderen gehen erst diese Runde rein oder später. Ich war, war schon drin. Aber der ist hinter uns noch. Natürlich. Und wir sehen da einige, die Mediums aufziehen. Und das ist, denke ich, auch die Strategie, die meisten fahren. Wir sehen, Valtteri Bottas fährt Ball auf den harten aus. Reifen. Das ist das einzige Mal, dass man die harten Reifen F1 2018 sehen wird in unserer Karriere. Es sei denn, wir sind nochmal in der zweiten Saison hier. Dann wird es vielleicht das mal passieren. Wir, das auf wir kommen raus aus der Box. Vor Gasly hinter Perez. Perez konnte sich absetzen. Leider. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Bzw. er war ja schon vor ja, vor uns, aber jetzt hat er sich noch mehr absetzen können. Das ist ärgerlich. Und hier ist unser Teamkollege Leclerc, der leider von perez abreißen lassen musste. Und er fährt natürlich auch auf den Mediums. Der fährt dieselbe Strategie wie wir. Und das ist hier ein Kampf um Position. Ein richtiger Kampf um Position. Der war drin genauso wie wir. Fährt dieselbe Strategie wie wir. Jetzt heißt es hier: guten Exit bekommen. Um vielleicht dann mit der S hier vorbeizuziehen. Wir schalten auf Überholen. Fettes Benzin. Macht der Anstalten. Nein, wir gehen hier innen rein. Ja, und unser Teamkollege, der kämpft nicht hart, der weiß, ey, es geht um Punkte. Ey, du hast mehr Chancen, Punkte zu holen. Und jetzt sind wir hier hin. Runde 21. Ein Kimi Raikön. Der ist extrem langsam gefahren. Der ist plötzlich eine Sekunde langsamer ab Runde gefahren. Und ich wusste nicht wieso. Weil, keine Ahnung. Das war total komisch. Der war total stabil. Eigentlich ein paar Runden lang über und plötzlich ist es der eingebrochen wie sonst was. Und auch hier, so wie Ricardo am Anfang, will ich ihn versuchen zu überholen. Ich krieg's nicht hin und dann äh, mache ich jetzt Switchback in der Kurve. Und komme so auf die Innenbahn und kriege auch noch einen besseren Ausgang. Und kann so an Kimi Räikkönen vorbeigehen. So, jetzt sind wir in der finalen Runde. Kimi Räikkönen, sehr, sehr nah an uns dran. Wir sehen, ich habe noch eine Runde überschüssiges Benzin, weil ich einfach zu so viel Benzin eingepackt habe. Und mein Ren meine Rennstrategie-Programm äh, auf gefahren bin und hier versucht drei können obwohl es wenig platz ist versucht er hier den angriff zu setzen er schafft es auch vorbeizukommen. zu kommen ich, komm, ich habe vielleicht leicht besseren ausgang ich versuche mich jedoch durch zu quetschen. jetzt bin ich hier innen für die äh, stoke äh, für die cops corner und kann hier innen vorbeigehen kommt ein bisschen weit raus drei können direkt ist dran aber ein Meckles und beckes kann er nicht überholen da muss man schon einen groben fehler machen wie ich am anfang des Rennens in runde 3 aber den mache ich nicht. Jetzt hat er noch die Chance hier auf der Hangar Straight mit der S- und Windschatten zu überholen. Und da kommt der, obwohl ich den stärksten Motor im Feld habe, kommt der sehr, sehr schnell an uns vorbei. Ich cover die Inside Line. Und er kommt dennoch mit seinem besseren Aerodynamikpaket hier an uns dran. Wird er es noch schaffen ans vorbei? Es kommt, da berühren wir uns. Und er berührt mich nochmal. Und... Jimmy mir kommt schnell aus der Kurve. Wir gehen hier zusammen über die Ziellinie. Und ich drücke ihn raus und lande vor ihm. <lacht> Alles finish. Du hast dich verbessert. Hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnet was war das denn? Ja, da haben wir den Fahrer natürlich direkt gehört. Wie er darauf reagiert hat. Das ist ab sofort neu. Das unser Fahrer Live Commentary auch mal, ja, zeigt, auch mal Live Commentary von ihm ausgegeben wird. Ja, und Hamilton konnte das gewinnen vor Vettel und Bottas. Bottas tatsächlich auf 3 gelandet mit dem, äh, ja, sehr, mit der sehr interessanten Strategie, muss man sagen. Aber Kimi Raikun war auch überzeugend schwach, genauso wie Verstappen und auch Riccardo. in der Konstrukteurs-WM. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer gestrückt. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz tolles Wochenende für uns. Sehr, sehr schade für Charles, der von 7 gestartet ist und leider auf 14 zurückgefallen ist. Also, der kam überhaupt nicht mit Medium-Reifen klar. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid für ihn. Das letzte Rennen hat er natürlich auch Punkte geholt. Das war natürlich cool, aber... Ich hätte gerne auch das er punkte holt. Ich meine, er ist mein Teamkollege, irgendwie möchte ich ja schon, dass er sauber Punkte holt. Und er ist natürlich auch ein sehr, sehr toller Fahrer. Ja, und das war ein sehr solides Rennen. Also für den Großbritannien Grand Prix bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich habe maximal mit P9 gerechnet, bin ich ehrlich. Und ja, ich denke, da kann man nur zufrieden sein. Sehr, sehr schönes Ergebnis. Und ähm, wir sehen auch die rundenzeiten Gegen Ende war ich wirklich sehr, sehr schnell. Sehr, sehr konstant. Max Verstappen, keine Ahnung, was mit dem los war. Und auch Raikön war sehr, sehr langsam. Ich weiß es nicht, was da los ist. Und wir ziehen damit, mit dem sehr, sehr riskanten und sehr, sehr, ja, grenzwertigen Manöver, ziehen wir tatsächlich. An Raikön vorbei. Hätten wir das äh, Duell hier gerade ganz am Ende nicht gewonnen, wäre Raikön weiter von uns weggekommen. So sind wir an ihm vorbei in der WM. Um einen Punkt. Und wir sind jetzt auf P5, äh, P6 in der WM. Oder war es P6? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber es müsste P6 sein. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war ihre Strategie? Ich habe einfach die Wendigkeit des Wagens zu meinem Vorteil genutzt. Sowohl als auch, ich habe am Ende des Rennens ähm, versucht, oder Mitte des Rennens versucht, auf Mediums vorsichtiger zu fahren, dann wurde ich deutlich schneller. Ja und das war das Rennen hier in Silverstone, das nächste Rennen in Hockenheim, Deutschland steht an, das ist unser Heim Grand Prix und ja, wir hoffen doch, dass wir da auch irgendwie was Geiles hinkriegen, ich meine, wir haben jetzt schon zwei Siege in der Tasche, ja, es sind zwei, ähm, ich habe Kanada vergessen, einfach weil so viel Zeit zwischen den Rennen lag, es tut mir echt leid und ja, Monaco wird interessant werden, Updates sollten auch kommen und, ähm, vor allem das äh, fehlgeschlagene Update für diese für dieses Wochenende, die Motorleistung, die Zündkerze. Bin ich mal gespannt und ja Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Wochenende. Ich hoffe es kommt bald und wir sehen hier, ich äh, investiere noch in neue Updates, die rechtzeitig fertig werden für Deutschland. Und ja, ich würde sagen, bis dann und schau, das war's.